In unserer Was ist Reihe. In dieser Reihe erklären wir euch Produkte und auch Begrifflichkeiten aus dem Thema IT-Sicherheit. In diesem Video geht es darum, was ist wasu Nun, in erster Linie ist wasu ein Open Source SIEM mit einem gigantischen Funktionsumfang. Was ein SIEM ist, erkläre ich in einem anderen Video und zwar in dem Erklärvideo Was ist ein SIEM. Das könnt ihr euch bei YouTube in meinem Kanal ansehen. Wie gesagt, geht es heute allerdings um Vasu. Ich setze Vasu in einem umfangreichen Workflow bei mir im Sock ein und möchte euch gerne einen Überblick über Vasu geben, damit ihr nachvollziehen könnt, warum ich mich für Vasu entschieden habe bei mir in meinem SOC. Der erste Vorteil ist, dass das Ganze modular aufgebaut ist. Das kann quasi entweder auf einen einzelnen Server installiert werden oder aber auch auf mehrere Server ähm, als Hochverfügbarkeitslösung sogar über mehrere Rechenzentren hinweg kann das eingerichtet werden. Ja, das läuft unter Linux. Äh, unter Linux und benötigt natürlich dann auch keine Windows-Lizenz und auch das Produkt an sich selber ist kostenlos bzw. Open Source. Die Community ist sehr schnell und sehr hilfsbereit. Man kann da über Slack mit denen kommunizieren, sogar mit teilweise mit den Entwicklern. Die helfen einem da sehr, sehr äh, schnell weiter. Es ist ein sehr aktives Projekt, das äh, sehr gepflegt wird. Und äh, wo alle paar Wochen Änderungen kommen und äh, Erweiterungen und Überarbeitungen kommen. Ähm, es kann quasi über einen einfachen Browser, wie ihr hier seht, hier quasi über Chrome, Firefox oder Edge ähm, konfiguriert werden. Ich brauche also keine Zusatzsoftware. Ähm, Clients, die es unterstützt, kann ich euch mal hier so ein paar zeigen, ähm, sind zum Beispiel Windows. Da habe ich jetzt zum Beispiel Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019. Ja, diverse macOS, Linux kann das auch, Unix auch und natürlich über Syslog kann es proprietäre äh, Systeme wie Firewall, MailRelay, VPN-Gateways, Proxys und so weiter erfassen. Äh, manche Systeme, für die es sogenannte Decoder hat, kann es direkt äh, nicht nur Rohdaten empfangen. Rohdaten, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade mal zufällig was sehen, wir können hier mal gucken im Discovery, ob wir da irgendwie großartig was sehen. Dafür gehen wir mal zum Beispiel in die Archive. So, da könnte man jetzt zum Beispiel ein paar Rohdaten, sieht man hier zum Beispiel von der Firewall, die quasi erfasst werden. Ähm, Rohdaten sind einfach unstrukturiert, die quasi so abgelegt werden. Ähm, diese kann quasi später per können quasi später per Text äh, durchsucht werden. Ähm, Vorteil ist, wenn es aber einen Decoder gibt, kann es die äh, Software komplett alles auswerten, sämtliche Meta-Informationen von wen, wohin, wann und so weiter und so fort. Und man kann dann quasi auch ähm, zuordnen, ähm, was für Werte das gewesen sind. Zum Beispiel, ob es eine Quell-IP oder eine Ziel-IP ist, statt nur eine IP-Adresse. Ja, ähm, ein sehr interessantes, äh, die sehr interessant ist auch quasi ähm, die Security Events, das sind quasi die Meldungen, die er erfasst und quasi alles, was hier im System so passiert, die man sich angucken kann. Ähm, wir haben zum Beispiel auch äh, Sicherheitsmeldungen, zum Beispiel für Office 365, da gibt es auch ein Modul, da kann ich mir zum Beispiel auch äh, Unterstützung für SharePoint, welche Dateien geöffnet und gelöscht wurden, E-Mail-Zugriffe, wo Dateien gelöscht Wurden Papierkorb geleert, wurden Zugriffe und so weiter, von wo die Zugriffe stattfinden, ähm, aus welchem Land, da könnte ich mir sogar Regeln bauen, dass wenn Zugriffe außerhalb von Deutschland sind, dass dann zum Beispiel einen hohen Alarm aufsetze und so weiter, ähm, Exchange Audit Logs, ob da irgendwelche Zugriffsversuche stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ja, zu den Agents haben wir dann sehr viele Möglichkeiten, uns die quasi anzuschauen. Wir gucken uns mal hier so einen 2019er-Server für mir an. So, da habe ich jetzt quasi einmal die komplette Übersicht zu diesem Server. Da kann ich mir quasi die Ereignisse anschauen, die jetzt quasi auf diesem Server passiert sind. Hier sieht man DNS-Anfragen, die erstellt wurden, Anmeldungen, die erfolgt sind, Abmeldungen, die erfolgt sind und so weiter. Dann kann ich mir auch zum Beispiel den Integrität, Integrity Monitor kann ich mir anschauen, wo, wie, welche Dateien oder auch registry zugriffe verändert wurden und so weiter und so fort. Ist dann zum Beispiel interessant, wenn ich jetzt gucken möchte, wenn ich einen Vorfall, Vorfall hatte, ob sich da zum Beispiel ein Virus im System eingerichtet hat und so weiter und so fort. Dann SCA, hier kann ich mir quasi so einen Benchmark zum Beispiel Sys-Benchmark angucken oder auch so ein Windows Benchmark Audit angucken, wo er mir sagt, zum Beispiel nach diesem Benchmark, wie viel Prozent sicher diese Maschine ist, kann auch sagen, okay, die anderen, die jetzt bemängelt, warum, kann ich jetzt hier quasi gucken, was er wie wo geändert haben möchte, kann mir das dann durchgucken, ob das eine Änderung ist, die ich machen möchte und ob das für mich okay ist und kann dann quasi einen noch höheren Level eben auch erreichen an äh, Sicherheit. Ähm, dann gibt es hier noch Vulnerability Scanner, ist jetzt hier nur in Windows, da sind jetzt noch keine Zusatzprogramme drauf. Äh, wenn jetzt Windows-Updates fehlen würden, würden die hier auch angezeigt werden oder wenn ich einen veralteten Acrobat-Reader habe, würde der hier vorgeschlagen werden, den abzudaten und so weiter. Dann haben wir zum Beispiel auch zum Beispiel eine Bewertung nach metri attack katalog welche Vorgänge wie wo gewesen sind, in welches Verhalten die aufpassen, äh, äh, kategoriert werden könnten. Ne, die hier zum Beispiel einfach nur stattgefunden haben. Es muss nicht alles immer ein Vorkommnis sein. Das sind halt auch viele False Positives. Äh, die müssen dann halt auch irgendwann mal ähm, eingerichtet werden. Da kommen wir aber gleich zu. Ne, ich kann mir jetzt zum Beispiel auch Compliance-Checks angucken lassen, zum Beispiel Bewertung nach PCI, DSS oder GDPR. Zum Beispiel. Die Einordnung nach Vorfällen oder aber ich kann mir einfach nur Inventory Data, kann mir quasi einen Systembericht erstellen lassen über die Hardwareausstattung, wie man hier sieht, dann welche Ports geöffnet sind, welche ip adressen das Gerät hat. Welche Netzwerkeinstellungen ich habe, wie Routen und so weiter und so fort. Welche Windows-Updates installiert sind, welche Software installiert ist, welche Prozesse laufen. So kann ich mir zum Beispiel einen Report vorher und nachher erstellen. Wenn ich mir zum Beispiel eine Maschine habe und ich weiß, äh, ob da etwas drauf installiert wurde, kann ich zum Beispiel vorher nachher angucken, wenn ich ein vorheriges Abbild habe. Es sind also unheimlich viele Informationen, die hier quasi erfasst werden können. Hier auch ähm, Auditing nach Monitoring und so weiter und so fort können hier auch alle direkt gucken. Da ist jetzt hier nichts zu sehen. Ja, ähm, bietet also sehr viele Funktionen an und ähm, ist halt sehr umfangreich und wie gesagt, open source. Ich habe mal ein Video dazu erstellt, das könnt ihr euch hier auch auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Das befasst sich mit der Installation und der Konfiguration von dem gesamten Server, ist auch bei mir auf der Webseite zu sehen und ähm, das wichtigste quasi an dem gesamten system ist nicht nur die installation äh, sondern auch die konfiguration nachher und da werde ich dann jetzt nach und nach dann äh, zum beispiel ähm, auch konfigurationsdateien die ihr benötigt auf github in meinem repository kostenlos zur verfügung stellen diese könnt ihr euch runterladen anpassen auszugs auszugsweise oder komplett übernehmen oder auch die sachen anpassen wie ihr die braucht die werden dann jetzt quasi nach und nach erscheinen wenn ihr euch mal ein gesamtes SOC ansehen wollt in Aktion, also quasi wie das auch aussieht, wenn jetzt quasi mal ein ähm, Vorfall registriert wurde, ähm, dann könnt ihr euch hier auch das Security Operations Center in Aktion ansehen. Und auch danach ähm, ein noch erweiterter Workflow, der ist dann quasi einmal ähm, anhand eines Beispiels, wie quasi eine schadhafte URL aufgerufen wird, wie das quasi über eine weitere Anwendung des MISP quasi erfasst wird, zurückgemeldet wird und dann quasi über Shuffle ein Automatismus angestoßen wird, wo quasi alle Informationen gesammelt werden in einem Zusatzprodukt wie der Hive, zusammen ähm, ein Fall angelegt wird mit den Informationen direkt, rein Und direkt über Zusatzprodukte wie Cortex eine automatische Analyse automatisch stattfinden, die sofort alle Informationen bereithält, sodass ich quasi wertvolle Zeit sparen kann, in denen ich gar nicht erst analysieren muss, was ist da passiert, sondern ich fange direkt an mit dem Ticket zu bearbeiten und habe alle Informationen drin, die Dazu schon gehören. Es, sind, es ist ein kurzes Video, kann man sich angucken. Es sind in meinen Augen sehr interessant. Und wie gesagt, alles basiert da auf freien, kostenlosen Produkten und äh, hat einen Funktionsumfang, der sich nicht hinter kommerziellen, kostenpflichtigen Produkten verstecken muss.